hey leute und herzlich willkommen zu let's play house und wir spielen heute das tavern brawl storming stormwind ähm, es geht scheinbar darum welches welcher spieler am meisten damage verteilen kann bin mir immer noch nicht ganz sicher wie genau das abläuft ob ich es richtig verstanden habe das war ein fps trap of doom ach so das ist ein das ist ein Sodo. Ach so, okay. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass ich ähm, halt einen Gegenspieler habe. Naja, mal schauen. Mal schauen. Ein Leben hat der. Was die Fähigkeit? Ach, er spielt einen Random-Dings. Oh, der wird immer stärker. Hm. Lol. Ah, ich verstehe. Ah, die werden also immer stärker. Hm. Mach ich mal so. Ach so, nee, die bekommen immer mehr Leben. Ach so läuft das. Scheiße. <lacht> die Kinder da tausendmal sind, sind mal wieder voll retarded. Ich glaube die bringt sich gerade gegenseitig um. Auf jeden Fall sehr süß. Weil ich das gewusst hätte dann. Oh achso, nee, die können auch aggressive Karten bekommen. Okay. Oh, ich glaube, der kann nicht. Ach so, nee, ich habe keine Ahnung. Ich bin durcheinander. ich mal so und so und so jetzt habe ich gewonnen oder was auch doch nicht und wie gewinne ich hm, ich verstehe das nicht oh das ist ein mage der hat mage spelz spelz Oh, shit. Okay. Wie trade ich das? So mache ich es. Ich weiß auch nicht was die Wind condition hier ist. Oh, 6-6 alter. Hm. Rest in peace. Tolles bekommt auch mein Taunt. Fuck you man, fuck you. Ja ich versuche einfach mal so viel wie möglich an damage zu pushen ich denke mal das geht nur eine runde Und dieser taunt nervt mich der hier nervt mich auch so viel nerviges mal sehen was für ein spell ich bekomme lol der iceblock damage zwei karten ziehen Ich kann nur den hier angreifen. mache ich jetzt auch. Oh Gott, die werden immer stärker. Lol. Ist nicht ein Ernst. Was zur Hölle. Der soll sich mal entspannen. Okay. Dann pushen wir mal den Highscore. Oh Gott. Und ob jetzt bin ich geschickt. Warum macht er den zum so Stealth? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe echt nicht warum er das zum so Stealth macht. Ich hoffe er kriegt einen Taunt. Oh, scheiße man. Oh Gott. Bye bye. Es geht da noch ein Taunt und ich kann nichts machen, auch noch nicht. Ich frage jetzt, was von beiden schlimmer. Oh, noch nur zwei Taunt. Junge, junge, junge. Der fickt mich. Ach, was mache ich denn da? Ich habe jetzt verloren. Richtig unnötig gewesen, das Zug. Lol, was? Warum habe ich jetzt gewonnen? Ach so, okay. Lol. Ähm, okay. Naja, ich finde den Taban Brown nicht so toll, also ich jetzt noch ein Rankit. Ich habe Lust auf mein deck Wir finden natürlich kein Gegner. da haben wir ein gegner und oh, die kinder tausend nerven ehrlich ein wenig kann den mal ja einen stein gegen den kopf werfen juhu kein level einzug ich hoffe er hat auch keinen zug Oh, cool, das freut mich ja jetzt ein wenig. Ich kann nicht wunder Also noch erstmal schauen, was das spielt, ob das lohnt. Ich hoffe mal, das trifft. Komm, Treffen. jetzt yes, perfekt. Das war doch mal ein geiler Anfang gegen einen Ich hab vergessen wie die Klasse heißt Oh shit Oh ne alter Nachrichten, wow Was? Warum macht er das denn? Der wird schon so eine Runde haben. Wenn den trifft, bin ich nicht happy. Ach, nur einmal. Egal, passt. Der hat 100% eine Dings Trap. Exploding Trap. Was? Mit 5 mana Menin. Okay. Nun müssen wir das Beste draus machen. So, noch haben wir den Vorteil wow. ist das sein ernst ist das sein ernst es <lacht> kann doch nicht sein ernst sein oder, oder meint das wirklich ernst machen wir so auch wenn das wahrscheinlich ein fehler war und er jetzt gleich eine waffe spielen wird aber wird schon irgendwie oh shit jetzt hätte ich mein silence oh und jetzt hat er das luck immer Silent. oh perfekt und ich kann ihn sogar Gut machen. Hätte ich fast einen Fehler gemacht. Oh je, das hätte ich aber auch gerne gesilenced. Mhm. Aber das ist auch schon ziemlich low. haben wir wahrscheinlich nicht so runter gewonnen, wenn er jetzt nichts Tolles macht. Und was macht er? Oh mein Gott, nicht sein Ernst. Call of the White, Alter. Krasser Typ. Auf jeden Fall ein krasser Typ, der Typ. Okay. 5 awesome. Damage 7 Damage 9 So, oh, das war's noch mit heutigen Ach nee, warte mal, warte mal, da war doch noch was Oh, schöne Windstreak immer noch Eine Sache müssen wir noch erledigen, bevor ich die Folge beende wir haben hier noch ein tolles paket das öffnen wir natürlich auch nichts besonderes naja war geschenkt ich bin zufrieden das war es dann mit der heutigen folge von let's play und ich hoffe es hat euch gefallen ähm, ihr dürft mich gerne abonnieren ein like da lassen Verbesserungsvorschläge in die Kommentare, wenn ich ein Missplay gemacht habe, könnt ihr es auch in die Kommentare schreiben. das noch halt rein. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bye, bye, bye, bye. Lol, ich hatte nur einen Flair. Ich hatte den noch gar nicht. Süß. Egal. Ciao.